Hallo und Willkommen zurück zur F1 2018 Karriere mit Sauber. Heute mal etwas anders. Ich mache es mal ein bisschen kompakter, die Rennen. zeige euch nur das Wichtigste, nur das Rennen und all dieser Kram, der sowieso klar ist, was passiert, den lasse ich einfach raus, einfach damit es besser ist. Wir gehen jetzt erstmal auf meine schnelle Runde im Qualify. Ihr seht, ich bin schon auf Platz 1 aktuell mit einer 1,45. Gleich zur Erklärung, warum ich so gut unterwegs bin. Auf jeden Fall, äh, das ist jetzt wirklich das erste Wochenende mit 110 ki Beim letzten Mal dachte ich, ja, ich wäre mit 110 gefahren, aber stellte sich heraus, dass es das doch nicht so war. Das tut mir auf jeden Fall leid nochmal und auch, dass die Karriere so lange nicht mehr kam. Ich versuche jetzt, indem ich diese Videos ein bisschen ähm, kompakter halte, einfach diese öfters zu bringen, weil sonst sind die Videos echt drei vier stunden lang schneidarbeit und ähm, dann noch kommentieren hochladen alles drum und dran das kostet sehr viel zeit und natürlich müssen die rennen auch gefahren werden und ich möchte einfach mit dieser kompakten art und weise sowohl euch ein bisschen mehr Spannung reinbringen indem ich euch nur das wichtigste zeige und auch dass ich ähm, öfters euch ein video bringen kann von der karriere ja, und ihr seht hier im letzten sektor in den letzten beiden Kurven, mehr oder weniger, habe ich schon mal ordentlich Zeit rausgeholt. Eine ganze Zehntel, anderthalb Zehntel und konnte mich so auf eine 14426 verbessern. Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel 1-Sieg für Penske überhaupt steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Und hier der große Preis von Österreich. Man kann sehr gut in Kurve 1 überholen, aber vor allem in Kurve 3 hinein und auf der langen Gerade von Kurve 3 bis 4 dann kann man oft seinen Angriff setzen. Und das ist wichtig, denn dort gibt es drs Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Bottas, Raikönen, Charlie Leclerc und Verstappen. Perez, Sainz Junior, Hülkenberg und Kevin Magnus. Ocon, Vettel, Romain Grosjean und Alonso. Gasly, Ricardo, er hat eine Gridstrafe erhalten. Brandon Hartley und Lance Strong. Van Dorn und Sergei Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Und damit sind wir hier in der Startaufstellung. Ja, meine Strategie für das Rennen ist eine 1-Stop. Ich habe nämlich das Glück gehabt, ich habe mich mit Supersofts qualifiziert in Q2 für Q3. Und während die anderen dann mit Ultrasofts fahren müssen. Und das könnte mir einen entscheidenden Vorteil bringen, weil ich nicht auf eine 2-Stop setzen muss. Oder extrem Reifen schonen muss. Und generell sind die Reifenstrategien hier sehr, sehr schwer, die 1-Stop. Ja, Ihr fragt euch warum wir so stark sind. Wir haben fünf neue Upgrades bekommen. Ohne Spaß. Und vor allem dann nochmal eins für den Luftwiderstand und eins äh, für die Motorleistung, was insgesamt die Topspeed stark erhöht. Und ich denke mal, das war auch so der Grund, warum wir so weit vorne jetzt sind, hier in dem Rennen. Und unser Teamkollege war ja auch auf fünf. Und wir sehen, wir haben einen gewaltigen Schritt gemacht. Wir sind von, ja, vom 5, fünf, 6, äh, fünf, stärksten Team sind wir jetzt zum definitiv äh, Best of the rest Team geworden. Platz 4 sind wir und das mit einem guten Abstand. Und da sollten wir eine gute Chance haben, gegen die ähm, gegen das Mittelfeld anzukommen und vielleicht auch gegen die Top Teams. Vor allem, weil wir den aller, aller stärksten Motor mit Abstand haben. Und das hier ist eine reine Motorenstrecke. Das Quali hat ja schon gezeigt. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem großen Preis von Österreich. Wir sind aus und es geht voraus. Und Bottas hat einen grandiosen Start. Und da kann sich sogar schon vor uns setzen, aber wir Divebomben richtig, richtig hart und können so tatsächlich die Oberhand gewinnen. Und Raikön ist sogar von Platz 4 auf äh, 2 hervorgefahren. Ja und Ende Runde 1 ist Bottas auf 2 gefolgt vom Landsmann Kimi Raikönen sehr, sehr guter Start auf jeden Fall für die beiden Finden, muss man sagen. Und die hängen mir im Heck wie sonst was. Und Bottas versucht es hier außen auf der Anfahrt zur Kurve 3 hinein in die Harnade, wo man es sehr, sehr leicht verschätzen kann mit dem Bremspunkt. Und auch hier habe ich ihn gerade so nur noch bekommen, den Bremspunkt. Und jetzt hier in Runde 2 immer noch versucht Bottas mich hier im letzten Sektor zu überholen. Der ist sogar hier vorbeigekommen innen. Und Raikön versucht es auch noch. Das war unerwartet. Und darum habe ich da hingezogen, weil ich dachte, da kam nichts. Und ich verteidige dann über außen, komme ein bisschen weit raus und kann so den ersten Platz innehalten. Und hier habe ich mich stark verbremst. Ja, die Kurve ist nicht einfach. Ich habe ja gesagt, man kann sich sehr, leicht verschätzen beim Bremspunkt. Okay. Und Kimi Raikön konnte vorbeiziehen. Verloren. Aber jetzt hier auf zu der Anfahrt zur Kurve 4 halte ich mit wirklich allem, was ich habe dagegen. Dann. Wir wissen, wir haben ja, zumindest die Minuten Pace, also um dagegen anzukommen in die bleiben. KI. Ja, und Jeff zeigt uns gerade, dass es Zeit für, äh, oder dass es regnen würde, aber, naja, was soll ich dazu sagen. Wir sehen, mein DRS ist auch kaputt, das ist super toll. Ich meine, ich bin zwar auf 1, aber, ähm, DRS wäre ganz cool zum Verteidigen zumindest. Und Hamilton ist inzwischen auf 2, keine Ahnung, wie das passiert ist, auf jeden Fall ist Hamilton auf 2 Bots irgendwie nach hinten gefallen. Und jetzt kann Hamilton tatsächlich außenrum die bessere Fraktion haben. Und ist sogar vor uns jetzt. Leider haben wir kein DS um uns zu verteidigen. Weil halt der Flügel kaputt ist. Der ds flügel kaputt ist. Aber wir können irgendwie Hamilton noch hinter uns halten. Und dabei schlüpft Kimi Räikkönen auf Platz 2 vor. Runde 6 sind wieder die beiden Mercedes direkt hinter uns. Zumindest auf Platz 2 und 3. Und Hamilton versucht es hier außenrum, also... Der erhöht den Druck kontinuierlich. Natürlich sind auch alle auf Ultrasofts und die wollen vorbei, die können die auch vorbei. Grüne Flagge. Unser zum wäre Hinzu ich nicht weg. da. Sekunden. Und das ist das Problem. Ich weiß ganz genau, ich muss diese äh, Mercedes so lange wie möglich hinter mir halten. Vor allem jetzt, wo sie auf Ultrasofts sind und wahrscheinlich den schnellsten Stint ihres Rennens fahren. Beziehungsweise mit den besten Reifen ihres Rennens. Und darum muss ich mit allen Mitteln irgendwie verändern, dass die hinter mir bleiben. Weil sonst sind sie mir später, fahren sie mir später weg. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Weil wir einfach nicht die Pace haben. Ich hoffe, wir waren auch nicht aus dem Rennen ausgeschieden. Für der arme Belgier. Und wir sehen, Runde 16, also wir sind weit, sehr, sehr weit nach vorne gesprungen. Um, Höckenberg ist auf 2 und Grosjean auf 3. Also alle anderen sind schon reingegangen, weil die auf den Ultrasofts waren. Und wir sehen, meine 16 Runden alten supersoft sind am Anschlag, 70%. Und wenn man sieht, wir müssen noch 20 Runden fahren, denkt man sich, okay, das wird kein Spaß werden. Das wird auf keinen Fall ein Spaß werden. Ja, und Damit haben wir springen hier zum Ende der Boxengasse. Durch. Ich, ich habe mich entschieden, das einfach zu kürzen. Und jetzt kommen wir hier raus und da kommt... Doch Carlos Sainz, der ist am Ultrasoft und der zieht doch an uns vorbei. Das darf nicht wahr sein. Aber wir müssen ihn kriegen, weil der wird uns aufhalten. Der hat Ultrasofts. Und da versuche ich hier mehr oder minder fair gegen ihn anzukommen. Ganz einfach, weil ich weiß, er muss sowieso noch mal in die Box. Warum soll er dann vor mir bleiben? Er wird mich später nur behindern, weil ich weiß, dass ich mehr Pace habe. Und hier schaue ich mal, wo die Konkurrenz gerade so ist. Wir sehen... Lewis Hamilton ist auf 16 und fährt auf Soft, genauso wie Sebastian Vettel auf 2 auf 17, der von Platz 12, glaube ich, ins Rennen starten musste, wegen, soweit ich weiß, weiß äh, Strafen. Also, das ist schon mal ganz gut, aber ja, wir wissen ganz genau, diese Typen können echt was und ich glaube nicht, dass sie durchfahren, weil es einfach krass ist. Und hier versucht Seins innen. Weil er einfach die besseren Reifen hat, kann er hier innen tatsächlich angreifen. Das hätte ich niemals erwartet. Das kam so unerwartet. Ich dachte, der, der wird einfach hinter mir bleiben. Aber nee, der lässt sich nicht so klein bügeln. Du denkst dir so, ja komm, ich, ich werde dem einfach eine rechnung machen und zeig ihm was ich kann. Der will einfach nächstes Jahr auch vermutlich bei Sauber sein. Er hat ja keinen Vertrag für 2019. Mehr bei Renault. Und jetzt hier in Runde 18, Verstappen ist inzwischen an uns dran. Und der, der war schon drinnen. Der, der muss nicht mehr reingehen. Genauso wie wir. Und das ist ein Problem für uns. Der wird jetzt die halbe Renndistanz, kann er mit uns fighten, wenn er es schafft, dran zu bleiben. Aber das kann gut sein. So, seins überholt hier Brandon Hartley im Toros Oder versucht er zumindest. Nein, er schafft es nicht. Und ich bremse mich hier hinein. Und ich schaffe es an. Carlos sein vorbei und es war ein sehr sehr wichtiger Move, ganz ehrlich, weil ich muss zwischen mir und Verstappen dringend so schnell wie möglich andere KI Fahrer bringen. Und ich weiß die KI kann sehr sehr lange hinter anderen KI Fahrern stecken. Hier bei Hartley kriege ich relativ gut aus Sektor 3 hinaus aus dieser links-rechts Passage. Wir brauchen Runde 22. Ihr seht es. Wir haben eine Doppelführung bei Sauber. Und ähm, ja, während ich äh, die Strategie fahre, super soft, soft, fährt mein Teamkollege soft, super soft. Und nochmal super soft. Ich glaube, er fährt zwei Stop. Ja, er fährt zwei Stop, Weil er ist mit äh, Soft gestartet. Und ist jetzt auf zwei, bzw. fällt jetzt zurück. Aber auf jeden Fall eine super Pace von ihm. Und jetzt in Runde 24 drehe ich auf. Die schnellste Runde des Rennens 175. Ich muss einfach was dafür sorgen, dass Verstappen das wegbleibt. Eine Runde über Plan ziel Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 und Runde 28 noch 1 drauf gesetzt 174. Ich pushe, was das Zeug hält, um einfach so viel Platz nach hinten äh, zu bringen. Und wir sehen Runde 34. Ja, wir sind Runde 34. schon. ist, ist nichts passiert. Swall okay, ist aus klar. dem Rennen. Das ist schade für ihn. Und wir sehen der Abstand zwischen Hamilton. Und vor allem Fett, bzw. Verstappen, ist gewaltig. Ist wir haben ganze elf Runde bis zwölf Sekunden Rens. hinter uns den Abstand. Und da sind wir in der letzten Runde. Und da kommt Danny Ricardo, der, keine Ahnung, der ein richtig verkoxtes Rennen auch hatte. Trotz seiner Strafe hat er noch mehr Pech und ist sogar auf den letzten Platz gefallen. Und kommt jetzt hier nochmal raus, wollte vermutlich nochmal eine schnellste Runde fahren. Das bringt ihm aber leider nichts mehr, weil ich jetzt an ihm vorbeigezogen bin. Und als Zelebrierung habe ich einfach mal diese letzte Runde mitgenommen, weil wir fahren anscheinend auf unseren ersten Sieg zu. 11 Sekunden haben wir auf Hamilton. Wir haben einfach Glück gehabt, dass wir uns sehr, sehr schnell von den langsamen KIs absetzen konnten, während äh, der Rest sehr, sehr lange dahinter stecken blieb. Und was wir sehen, Vettel ist auf 3. Was hat der denn für ein Rennen abgeliefert? Von 12 auf 3. Also, er muss richtig viel Glück gehabt haben mit der Strategie. Und hier will der Ricardo tatsächlich nochmal versuchen, mich anzugreifen. Ja, Aber denkt dann... nee lass noch ich noch mal lieber, sonst gibt es vielleicht Ärger. Dachte sich so, ich mache nicht nur Konn. Ja, und damit zelebrieren wir unseren ersten Sieg. Unseren allerersten Sieg. Oh, damit hätte Sven, echt keiner gerechnet in dieser Saison. Ich meine, wir haben mit nichts angefangen. Mit gar nichts. Und jetzt sind wir ein Siegerteam. Aus als wären sie gerade schon auf dem Weg zur Siegereben. Ein großartiges Resultat, das auch den Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Geschichte, sauber hier heute ganz oben zu sein. Das ist es auf jeden Fall, ich meine, sauber auf dem Podium! Ich hätte niemals damit gerechnet. Ein Erfolg fürs Team einfach nur. Der erste Sieg für sauber, und da kann man sicherlich sehr, sehr stolz sein bei Team Sauber, dass sie eine gewaltig gute Arbeit geleistet haben in dieser Saison. Nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich hat. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Sebastian Vettel, er war heute eine Klasse besser als die Konkurrenz. Einfach eine Freude hinzuzusehen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteur. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden fanden. Ja, wir sind auf Platz 5 in der WM und auch unser Teamkollege hat P5 geholt, hat damit mit 10 Punkte geholt und wir sind jetzt schon fast an Red Bull dran in der Team-WM. Das sieht super aus. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Wie geht es Mir geht es natürlich super. Mein erstes Rennen, was ich gewonnen habe in der Formel 1, ist unglaublich der Motor ist einfach grandios, wir hatten den besten Motor und der ist natürlich gemacht wie für diese Strecke. Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Also ja, wir hatten zwar erst Probleme mit dem Auto, aber wir konnten dennoch auch beim letzten Mal ein gutes Ergebnis einfahren, aber diesmal natürlich auch und das Triebwerk hat natürlich viel ausgemacht. Und das war der große Preis von Österreich. Wenn es euch gefallen hat, dass ich das Video so ein bisschen kompakter geschnitten habe und auch wenn euch die Folge generell gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like und auch einen netten Kommentar. Das wird mir sehr, sehr helfen und mich auch sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten großen Preis wieder und zwar in Silverstone in Großbritannien. Das macht schon Laune, ist eine schöne Strecke und ja, bis bald Leute.